Hä? Wieso macht sie nichts mehr? Die Kamera? Da ist er. Batterie ist leer, wahrscheinlich. So die andere ist voll, die hatte ich geladen. Bitte? Die andere ist voll, die hatte ich geladen. Ja, ja, jetzt. Da sein. Nein, der von, dem von dem Stein hier. Hä? Gibt's doch gar nicht. Bin ganz sicher, dass er hier ist. Oh, das habe ich jetzt.